Hey Leute, ich bin's Conny. Und heute spielen wir das neue Stumblegeist-Update. Das ist jetzt gerade rausgekommen, wo ich spiele. Es ist jetzt eine Minute her. Es gibt natürlich den neuen Stumble-Pass. Hier können wir einmal sehen, was da drin ist. Ein zufällige Skins kennt man. Jetzt gibt's eine neue Sportanimation. Gibt es hier so ein Kronen-Emote? Haha-Fußabdrücke gibt es. Hier gibt, kann man auch eine Animation bekommen mit dem Free-Pass. Noch eine Sportanimation. Herz-Fußabdrücke, Noten-Fußabdrücke. Was gibt's noch? Eine Weinen-Animation. Und als Special gibt es dann die Animation, andere Spieler zu umarmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jemanden schaden kann, weil dann beide festhängen an einer Stelle. Das werden wir ja dann sehen. Ich gönne mir natürlich als allererstes mal einen kostenlosen Preis. Und ich kriege... Bitte irgendwas Gutes, bitte irgendwas Gutes. Naja, ich bin nicht so ein Football-Fan. Aber okay. Was gibt es in dem Shop? Gibt es hier was Neues? Ja, seltener Skin, epischer Skin. Also gibt nichts Neues im Shop. Und wir schauen jetzt einfach mal nach, ob wir denn vielleicht schon eine neue Map sehen können. Auf Twitter wurde zum Zeitpunkt, wo ich das hier ja aufnehme, noch nichts angekündigt. Noch keine neue Map. Die letzte Nachricht, die, sie, die Stumbleguys auf Twitter gepostet hat, ist Server Maintenance, weil halt das Update rauskam. So, jetzt spielen wir ein bisschen Floflip. Oh, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe neulich wieder Vollguest gespielt. Oh nein. Aber ich werde es schaffen. Ich darf nur nicht letzter sein. Das hier ist wie... immer. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich habe die falsche Seite genommen. Nein. Das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, das hier ist die schlechteste Map in dem Spiel. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie einfach nur. Und man ist hier so schlecht dran, wenn man einmal einen Fehler macht. Ah. Okay, dann springen wir hier einfach mal rüber. So. Nope. Nein, der hat meinen Style blockiert. Lass mich da hoch. Okay, ich bin tot. Ich muss runter. Wie sehr der meinen Style blockiert hat. Okay. So. Am Hammer bin ich vorbei, aber... Oh nein, bitte sag mir nicht, ich werde Letzter. Oh Gott, das wird schlecht. Ich hätte links laufen sollen. Ich werde wahrscheinlich wirklich Letzter. Ah, okay, das war ein richtiger Fail. Wir gehen einfach mal rein in die nächste Runde. Aber ich habe die Vermutung, da nichts angekündigt wurde, gibt es wahrscheinlich auch keine neue Map. Weil wenn sie eine neue Map raushauen würden, dann würden sie das sicher auch ankündigen. Ich sehe hier in den Vorschaubildern noch keine neue Map. Ich glaube wirklich, es gibt keine neue Map, sondern nur der Season Pass wurde erweitert. Aber vielleicht kommt die neue Map ja noch. Es muss ja nicht heißen, dass nur bei der neue Season anfängt, dass dann direkt das neue Content Update kommt. Vielleicht bleiben wir jetzt erstmal in dieser Season und ein bisschen später kommt das Update. Was denkt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Oh, hey, wie habe ich das gemacht? Er hat es ein bisschen geleckt bei mir. Ja, ab der Stelle hier werde ich nicht mehr vorne mitlaufen. Weil hier werde ich nur noch warten, bis der Weg geebnet wurde. Und mich nicht wegboxen lassen. Ja, ich habe es ins Ziel geschafft, Gott sei Dank. Und ich glaube, ich habe es nur ins Ziel geschafft, weil der eine Typ unbedingt jemand anderen noch boxen wollte und dafür stehen geblieben ist. Okay, okay, aber machen wir einfach mal weiter. So, als nächstes spielen wir dann auf... Ja, es lädt immer so lange. Dann müssen wir halt warten. Wenn es so lange lädt, dann lädt es halt so lange. Rocket Rumble. Okay, bei Rocket Rumble ist das, hat das kaum was mit Skill zu tun. Weil man braucht einfach ein gutes Team. Wenn das Team schlecht ist, dann hat man verloren. Weil ganz alleine kann man ein Rocket Rumble nicht gewinnen. Macht natürlich auch Sinn. Es ist ein Teamspiel, aber es ist irgendwo auch schade. Mal, jetzt kann ich hier so schießen. Oh Gott, nein. Okay, ich habe einen weggefegt und bin selbst dadurch gestorben. Ich hoffe einfach, dass mein Team da hinten rasiert. Da hinten wird auf jeden Fall fett gekämpft. Oh, nee. Ich habe meinen Schuss daneben gesetzt. <lacht> Der hat sich selbst getötet. Nice. Okay, ich werde meine Homies da hinten jetzt supporten. So. Nein, schieß nicht auf mich. Hä, warum habe ich mich selbst... Da war doch gar nichts vor mir. Warum ist das vor mir explodiert? Hä? Okay. Warte, die da hinten kriegen jetzt auf die Schnauzen. Oder auch nicht. Oder ich krieg auf die Schnauzen. Bitte nicht. Okay, ich glaube, diesmal bin ich der unnützliche Teil. Diesmal carried mein Team, aber nur ganz knapp immer. Okay. Ja, ja, der gelbe ist weg. Sehr gut, sehr gut. Wir dürfen nicht zulassen, dass die gelben so viel übernehmen. Ah, ja, er ist runtergegangen. Wie lucky war das denn? Und der ist jetzt auch weg. Leider ist hier noch ein gelber. Aber ich habe ihn weggefegt. Und unser Mate kann einen hinnehmen. Okay, okay, das war nützlich. So, weiter geht's. Das werden wir gewinnen. Das werden wir gewinnen, Leute. Okay, der fällt runter. Da ist jemand. Gehst du weg? Ja, er geht einfach weg. Sehr gut. Den mache ich auch weg. So. Und nächster Snipe. Und nein, ich habe ihn leider nicht erwischt. Okay. Warum liegen wir auf einmal hinten? Was ist passiert? Geh weg. Geh weg. Bitte stirb. Bitte stirb. Ich lebe. Und du sollst sterben. Bitte. Ja! Oh Gott, wie knapp war das? Mit einem Punkt vorne. Jetzt haben wir zwei. Oh Gott. Das war wirklich hart. Das war hart. Okay. Aber wir sind im Finale. Und da mein Team gecarried hat, gehe ich mal davon aus, dass es nicht leicht wird. Oh nein, es wird wirklich nicht leicht. In dem Modus... Ich mache immer Fehler. Weil ich das auch nicht einschätzen kann, ob ich den Sprung schaffe oder ob ich zu weit rutsche an der Stelle. Ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zu wagen an den Stellen, wo ich kann. Aber ich würde mich echt freuen, wenn dieser Typ weggehen würde. Ich will echt nicht in seiner Nähe sein. Gehst du bitte weg? Oh nein, ich muss dahin. Okay. Joe, geh weg, bitte. Ich will einfach, dass er weggeht war das knapp. Ich bin jetzt schon fast wieder rübergerutscht. Okay. Nein. Oh Gott. Seht ihr deswegen, wenn ich es mir erlauben kann, dann versuche ich mehr zu wagen. Aber ihr seht, ich kann es nicht einschätzen. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß es nicht. Warum schaffe ich diese Sprünge manchmal und manchmal nicht? Oh Gott. Ich bin raus. Ich bin rein. Oh Gott. Als ob... Aber leider habe ich den einen Typen, der tot ist, gezeigt, wo es lang geht. Äh, Joe, bitte... na, Er schafft halt auch. Okay. Nein! Warum? Warum? Die letzten Male habe ich es geschafft und diesmal bin ich rübergerutscht. Leute, wenn ihr wisst, woran man erkennen kann oder wie man das richtig macht, dass ich nicht darüber rutsche, schreibt es mir in die Kommentare. Wann muss ich welche Taste drücken? Dankeschön, Black. Du läufst einfach runter. Aber... Bitte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich will das wissen, damit ich in diesem Spiel nicht mehr diesen Fehler mache. Ich sterbe immer dadurch. Entweder, weil ich mich den Sprung nicht traue und dann einfach so sterbe. Oder weil ich mich den Sprung traue und dann rüberrutsche. Ich habe gegengesteuert. Okay, Stumble Pass, Finger ist drauf. Ich gönne mir einen zufälligen Skin und... Kriege... Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Ich kriege... Episch! Episch? Ah, natürlich selten. Den will ich nicht okay. So, aber immer noch eine Möglichkeit, um ganz schnell Kronen zu farmen. Ihr geht in eine Gruppe, erstellt die, geht dann auf einem anderen Gerät, auf ein Handy oder Tablet. Falls ihr irgendein anderes Gerät habt, ähm, meldet ihr euch da an, geht mit einem zweiten Account dann in diesen Raum rein und drückt auf Spielen. Die anderen Leute werden fast alle aufgefüllt durch Bots. Das ist cool. Aber das war's dann mit dem Update. Es gibt leider keine neue Map. Vielleicht kommt die noch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Es gibt nur den neuen Stumble Pass, den haben wir uns jetzt angeguckt. Und dann viel Spaß beim Spielen.